Hi hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zurück bei Furious Seas. Ja, wir sind immer noch hier in dem tollen Startmenü auf der Insel. Echt gelungen finde ich. Macht echt Bock das Game und ja, ich hatte jetzt richtig Bock noch hier den Captain John Avery mir zu holen, dass wir das abhaken können. Ich hoffe es endet nicht so wie hier, wie wir sehen, mit dem geteilten Schiff. Aber warum ich das Video noch mache? Es gibt zwei Keys zu verlosen. Also wer den Key gewinnen will, einmal unter die Kommentare schreiben. Ja, ich möchte den Key gewinnen. Und äh, ja, wer noch Bock drauf hat, kann auch gerne schreiben, was er an meinen Videos gut findet, was er weniger gut findet und so weiter. So ein bisschen Feedback wäre echt geil. Ja, ähm. Furious Seas bietet auch einen Multiplayer-Part. Man kann mit vier Leuten gegen die KI so eine Art Wave-Shooter zocken. Also man ist dann mit vier Schiffen auf hoher See und dann kommen immer Gegner. Also das macht echt Bock. Ich habe es mit Henk mal kurz getestet. Lief auch echt gut. Man kann auch den Friendly Fire-Modus einschalten und dann kann man sich auch gegenseitig bekriegen. Aber eigentlich ist es der Modus momentan, den es gibt, es ist ja eine Multiplayer-Alpha-Version, glaube ich dass man gegen die KI kämpft und ja, was geht mit vier Spielern, das würde ich echt gerne mal machen. Und ich habe vier Keys bekommen vom Entwickler, erstmal danke dafür, echt super. Davon verlose ich jetzt erstmal zwei und äh, wer die gewinnen will, kann gerne unter die Kommentare schreiben, ich würde den Key gerne gewinnen und wer dann von den Gewinnern auch Bock drauf hat, bei so einem Multiplayer-Game mal mitzumachen, ja, der kann sich dann am Ende dann natürlich bei mir melden. Genaues Datum, äh, wann es anfängt und wann es aufhört, das Gewinnspiel, packe ich in die, in die Beschreibung rein. Und ja, dann sehen wir einfach mal, wer gewonnen hat und wer Bock drauf hat, kann dann gerne mitmachen. Und ja, jetzt packen wir uns aber erstmal hier den Kerl. Ich bin gespannt, ob ich den schlagen kann. Also viel Spaß. I'm gonna miss the smell of cabbage but those bounties have mir me this Sebac warship twice the cannons makes me wish there was twice as many crimson bandits hunting me Hier sind wir wieder und wir haben auch ein neues Schiff wir haben jetzt ich glaub, ja, vier Kanonen auf einer Seite sehr geil Already sail captain no more No more sales to give. Okay. Kein Problem. Und ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal mit der Wife gespielt und jetzt spiele ich mal mit der Rift. Ich will mir so ein bisschen auch vergleichen. Ich habe momentan das Gefühl, dass es mit der Wife ein bisschen flüssiger lief. Boah, die schnappen wir uns jetzt. Oh, oh. Ah, die haben sie direkt Dreck gekriegt. dreh drehen wir ab und dann können wir auch... Ach! Ja, wir haben jetzt ich die Möglichkeit zu rammen, dann... Okay, wenn wir die jetzt rammen wollen, müssen wir, glaube ich, hier dran... Ah, oh, schade! Haben oh, wir fast gekriegt? Das probieren wir jetzt nochmal. Ja, so, jetzt drehen dreh wir bei, dass wir auf der linken Seite sind. Da ist nämlich alles geladen. Komm, komm. Ah, die haben wir auch beigelegt. So. Okay, die kriegen wir aber, die kriegen wir. Ja, wir haben schon, ja, 60% noch an Highline oder an Schiffsenergie. Ja, der hat gesessen. Cool, wir haben drei Fässer. Aber wir bräuchten unbedingt Holz, damit wir unser Schiff reparieren können. So, jetzt müssen wir gucken etwa... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, den haben wir richtig gut getroffen. Jetzt drehen wir bei und versuchen den mit der linken Seite zu kriegen. See you Tut mir leid Männer, mach mal das Beste draus, los geht's. Heilung kriegen. Wir drehen bei und dann holen wir uns die mit denen hier. Haben die immer noch nicht nachgeladen? Mann, was macht ihr so lang? Cool werden also Upgrades, dass äh, die schneller nachladen, die Kanonenkugeln stärker werden. Sogar Kanonkugeln, um die Segel kaputt zu machen. Da gibt es ja auch mit Ketten. Haben die ja, glaube ich, früher benutzt. Yes. Aber wir haben trotzdem echt viel äh, Energie verloren. Wo sind sie? Okay, jetzt kommt Captain Avery bestimmt. Da hab ich auch Angst vor. Okay, gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich will diese Flüte von ihm und er will wissen, dass er zurückgeht. Welchen holen wir uns zuerst? Die segeln, glaube ich, noch um die Insel. Ist gut. Schade, dass wir jetzt nicht rammen können. Wir müssen uns drehen. Oh, noch immer nicht untergegangen. Boah die können aber ein einstecken hier. Endlich! Hinter uns was? Oh ja, der kleine. Der kleine ist aber süß. Komm, so, komm, komm, komm, komm. Den kriegen wir noch rein, oder? Ja, er hat gesessen. Sehr genial, da ist Heilung, jetzt drehen wir bei, oh die wollen uns reinkriegen, die wollen uns reinkriegen, jetzt müssen wir Fässer haben, haben wir aber nicht. und Fronten kämpfen. Das also ist ganz gut. Lade doch die Scheißdinger nach. Ja voll. Rami's ready to go. Drammen behalte ich mir für den Avery. Yes. Gute Macht, Leute. Holt euch einen Rum. Und Aber nicht zu so viel. Wir müssen uns noch konzentrieren. Oh, jetzt kommt der Airbui. Captain Ruin, the next Wannabe-Pirate, to taste my canons. Ich, ich will mir oh, da... Oh, crap. Boah, kommt euch das an. Are you gonna use those to oh, me to Good luck, we'll You won't be the first or last to try and kill me. Gold won't do the next shit. They're at the bottom of the And you won't last long against the Crimson Beast. You hear me! Ask? huh this is just the beginning <laughs> okay you kill me son fine but come after me treasure you'll find out exactly what that gets ye. be gone you best prepare for what's coming More to come, okay. Also wir haben den besiegt. Return to island. Ha. Jetzt können wir uns echt einen Grog holen. Aber wir haben nicht besiegt, aber unsere Truhe ist voll. Jetzt gibt es hier noch so einen Modus, den wollte ich euch auch mal vorstellen. Hallo. Explore-Modus gucken wir uns jetzt mal an. Okay, Leute, das ist jetzt Exploration-Modus im Survival. Also, da gibt es auch noch mal Unterschiede. Seite weg. So, beidrehen und mit der linken Seite... Kommt direkt wieder ein Schiff. Ah, schön in die Kasse rein. Wir wollen ein großes Schiff freischalten. Macht euch bereit zum Schießen. Macht euch bereit. Jetzt. Yes. aufgeladen sein macht euch bereit jetzt oh, Mist. Nein, die, die, die vergeuden wir jetzt nicht die schüsse hier die wir haben ah, der will der will hinter uns kommen aber das vermiesen wir den jetzt. So Leute, langsamer. Und Feuer! Ja. Yes! Captain! Okay. Ist alles, was sie hier kommt jetzt gut gut Geld rein, Heilung haben wir gekriegt. Perfekt. Ha. Kein Problem. Nächste Welle, Leute. Und genau diesen Modus hier kann man, kann man im Multiplayer spielen. I'm missed. Left cannon's eh? oh, yeah. Right ready! Oh, yeah. Ich kann jetzt nichts dafür. Na lange machen wir nicht mehr. on Board, Captain! Sehr gut, sehr gut. Wir bräuchten noch mal Heilung. Und wir sinken. mal also hier kann man geld sammeln um sich ein größeres schiff zu kaufen nee, den holen wir uns links den holen wir uns mit links ja wenn die scheiß knarre jetzt nicht hier verzieht Beide beidrehen. beide in. in. Beide in. War ein gutes Manöver war das. Right Boah, das war echt sehr, sehr wichtig. Das war sehr wichtig, so. Weiter geht's. getroffen, schade. Oh je, oh je. Okay, das wird jetzt echt schwierig. noch... Eigentlich okay. genug Energie. Ja voll. Hinter uns wieder einer. Müssen wir ein paar mehr Upgrades haben. Ey. Ja, lass mal rankommen hier. Komm, komm, komm. <lacht> ah, nicht mit mir. Oh, da kommt schon der nächste. Da kommt schon der nächste. Das lief jetzt, das lief gut. Wave 2 complete? Komm schon. Nein, noch nicht. Er hat auch gesessen. 9.000 Na ja, genial 800. jetzt gehen wir mal raus, schauen wir mal, ob wir es freigeschaltet haben. Survival, 35.000, jetzt können wir die hier schon, okay, ist ja schon mal was. Ganz ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich uns jetzt. <lacht> So, also schön beidrehen. Ja! Yes. dem Schiff macht Ja! schon ein bisschen mehr Spaß. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! ist nicht cool. Das nicht gefehlt. habe. Ach, Fässer haben wir jetzt. Na komm. Oh. Volle Breitseite. Wenn man hier jetzt wirklich vier, vier Kanonen gleichzeitig trifft, dann ist echt schnell zu Ende. <lacht> ja, lade mal. Ist er hinter uns einer? Nee. Keine Reparaturen nötig, das ist sehr gut. Die haben auch sehr gut getroffen. Ah, schade. schiffe gleichzeitig getroffen right, Ich mache es noch mit meiner kleinen Kanone hier fertig. Auch wenn man die ganzen Up Upgrades kriegt, dann macht es echt Spaß. Ah, oh, schade. Oh, yeah. Oh, yeah. So, und jetzt? Da muss mit der Welle gewesen sein, oder? Wir spielen ja noch das dicke Schiff hier jetzt frei. Sail. Full, sail, Full sail, captain! Ah, mist! Okay. Schade schade. Okay, wo ist der nächste? Da ist wieder ein größeres Schiff? beide gleichzeitig holen oh yeah. Ach, Fuck Left hand. ein bisschen einstecken müssen aber oh, wir haben zwölf von diesen fässern war schon genial ja oh, nichts getroffen Welle wieder zu Ende? 15.000. Läuft. <lacht> It's one season one mehr mittig zählen, wenn die anderen dann auch noch treffen können. Oh, hinter uns ist was. Oh, den haben wir jetzt gleich. dass die ihn nicht getroffen haben, gell? Das war Wave Shooter, aber macht völlig Spaß, finde ich. Pulling in the sails to Sails reef. Okay. Voll. Ihr wollt, der wollte, wollte der nicht anders. Left go, ready to fire. Raising sails. Full sail. Sehr geil, läuft. Hinter uns vor, nein. Man sieht es so ein bisschen schlecht. Ja, vorne jetzt noch mal Heilung. Das wird aber richtig schwierig ah, ich, muss, ich müsste eigentlich nach da Hat sogar getroffen Oh, wir singen, okay, das war's. 25.000, also nicht schlecht. Gucken wir mal an, wie viel wir jetzt gesammelt haben, in Wirklichkeit. 35. Also, man hat relativ schnell, glaube ich, diese 60.000 voll. Echt cool. Ja, Leute, damit äh, beenden wir jetzt heute die Folge hier. Wir haben Avery fast geschlagen. Ähm, lassen wir uns noch überraschen, was da noch kommt. Und äh, ich habe euch den Exploration-Modus gezeigt. Man kann mit den Survival-Modus halt äh, Geld, Geld sammeln und dadurch größere Schiffe und so weiter. Ja, und ich hoffe, beim nächsten Video können wir echt mal ein Multiplayer-Video äh, aufnehmen. Mit, ja, am wäre natürlich mit vier Leuten. Ja, falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr noch kein Abo gegeben habt, lasst doch mal ein Abo da, wäre echt nice. Und äh, ja, wenn ihr immer, immer informiert werden wollt über neue Videos, bah, so haben wir es, echt schwierig, dann aktiviert die Glocke. Dann kommt ihr ja immer wieder äh, Nachrichten, wenn neue Videos raus sind. Ja, ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.